Ja, hallo, herzlich willkommen. Wir ähm, möchten euch die MUMAP oder UMAP, das wissen wir nicht genau, vorstellen. Unsere Idee ist, ähm, es gibt davon in Frankreich, in Schweiz und Russland und Italien Instanzen. Und wir haben gedacht, dass eine DE-Instanz auch ganz günstig wäre, weil die Server, also insbesondere der französische, wenn man die benutzt, häufig überlastet ist. Jetzt zuerst wollten wir mal fragen, gibt es jemanden, der diese MUMAP nicht kennt? Okay. Genau. Dann, Dann zeigt der Lars mal ein bisschen, was man damit machen kann. Dann möchte ich erstmal äh, kurz die Umap oder Umap oder wie man es nennen möchte kurz vorstellen. <lacht> das ist ein Softwareprojekt aus Frankreich. Ah, jetzt höre ich mich besser. Das ist ein Softwareprojekt aus Frankreich und ist praktisch ein Kartenportal. Ähm, Im OpenStreetMap Wiki gibt es dazu auch äh, eine eigene Seite, da ist das ganz kurz beschrieben mit Tutorials und äh, Beispielen. Aber ich möchte es einfach mal äh, live zeigen. Und da habe ich jetzt in der Pause schon kurz was vorbereitet. Wenn man äh, eine Karte machen möchte, geht man auf UMap bzw. auf die äh, Instanz, sagt äh, Create New Map und bekommt dann so, so ein Kartenfenster. Hier habe ich jetzt schon äh, Daten importiert, ähm, aber vielleicht mal kurz, äh, was man hier sieht. <lacht> man sieht eine OpenStreetMap-Karte und kann die jetzt individuell konfigurieren. Äh, der Vorteil ist, äh, man hat viel mehr Funktionalität als bei der äh, Kartenteilfunktion auf OpenStreetMap.org. Wenn man dort äh, einen Link äh, zu einer Karte teilt, kann man da noch einen Marker angeben und das war es im Grunde genommen schon. Hier hat man jetzt äh, Möglichkeiten, äh, auch eigene Daten hochzuladen oder zu erzeugen und in der Karte darzustellen äh, und auch die Objekte zu beschriften. Was ich hier jetzt gemacht habe, ist, ich habe mir aus der, äh, von der Overpass-API die äh, Geometrie äh, des äh, Unigeländes hier geholt und als GeoJSON-File heruntergeladen und einfach hier in die Instanz mit hochgeladen ähm, und es wird sofort in der, in der Karte dargestellt. Ähm, das könnte ich jetzt weiter ähm, ja, verfeinern, indem ich hier auch noch den Stil äh, anpasse, die Farbe der, der Füllung äh, ändere und äh, äh, noch Beschriftung hinzufüge oder noch andere Objekte hinzufüge. Ähm, idealerweise für die FOSKIS äh, könnte man jetzt hier auch die einzelnen Gebäude, in denen die äh, Vorträge stattgefunden oder stattfinden, ähm, noch einzeln hervorheben, anklickbar machen und äh, so eine interaktive Karte äh, auf sehr einfachen Weg äh, erstellen. Weil man muss kein Programmierer sein, man muss kein JavaScript äh, dafür können, sondern es äh, geschieht alles über die Oberfläche. Und äh, wir sehen jetzt hier die, den Link und äh, wir sehen jetzt hier die Karte und das Unigelände. Uni und äh, zum Teilen. Äh, äh, ich sehe es gerade nicht. Ah, äh, ja. äh, zum Teilen wird mir hier angeboten, gleich ein HTML-Schnipsel, äh, sodass ich ein Iframe in einem eine andere Webseite einbinden kann und äh, so halt die Karte auch teilen kann. Die ganzen Daten, die ich zum Beispiel zusätzlich hinzufüge, die liegen dann auf dem Server und äh, ja, sind, da, sind da verfügbar und so kann man halt äh, für Events oder andere äh, Aktionen äh, individuelle Karten sehr einfach erstellen. Ähm, um eine, ein paar Beispiele zu zeigen. Ähm, es gibt, gibt öffentliche Instanzen äh, von, von vorhandenen Karten. Ähm, das sind jetzt hier hauptsächlich aus Frankreich wahrscheinlich. Nee, auch nicht. Äh, nee, okay, das ist irgendwo auf der Welt. Ähm, hier hat jemand äh, äh, sehr viele Punkte äh, hochgeladen. Und man sieht schon, es ist ein bisschen langsam, das ist auch ein Problem mit der französischen Instanz gerade, dass man dort äh, oft ein bisschen warten muss, aber es äh, ist halt ansonsten hochinteraktiv interaktiv und äh, die Objekte sind äh, direkt an anklickbar und äh, ja, bearbeitbar. Es gibt halt anscheinend inzwischen tatsächlich so wohl sehr beliebte Webseiten, die das verwenden. Und die, denke ich, sind so ein bisschen Opfer ihres eigenen Erfolges. Nehme ich auch an, ja. Ähm, ich habe das so ein bisschen am Rande mitbekommen, weil äh, da gibt es eine Karte, die nennt sich Syrian Civil War Map. Da geht es halt so um den Bürgerkrieg in Syrien. Ähm, und äh, die benutzen auch das umap und die benutzen aber den deutschen teil server und der ist für mehr als die hälfte von meinem traffic verantwortlich inzwischen also da ist okay. richtig viel ja ähm, ich weiß nicht war ich kenne die gründe nicht warum äh, der französische server jetzt da so langsam ist aber wahrscheinlich wird er einfach überlaufen ja ähm, es gibt auch noch andere Instanzen aus, aus der Schweiz, äh, kenne ich äh, jetzt eine Instanz, die eine eigene Hardware betreiben mit der Software drauf. Und äh, wir, wir hatten halt gedacht, beziehungsweise es kam schon öfters die Idee auf, warum keine deutsche Instanz? Natürlich kann man auch fragen, warum extra eine deutsche Instanz? Weil da gibt es ja offensichtlich schon Leute, die betreiben jetzt äh, die Software. Man könnte ja auch mit denen zusammenarbeiten. Das wäre auch ein ja, das müsste man diskutieren. Äh, man kann halt Kontakt aufbauen äh, äh, zu den äh, Franzosen. Ähm, aber genau deswegen wollten wir auch die Session machen, um vielleicht mal ein bisschen Feedback zu bekommen, was da jetzt äh, Vor- und Nachteile sind. Ähm, was spricht für eine deutsche Instanz? Was, was spricht äh, dagegen? Und äh, da hier aber noch einige äh, das UMAP gar nicht kannten, äh, wollten wir ja bloß mal so einige Beispiele zeigen. Und, die Civil War Map, die kannte ich jetzt auch noch nicht. Das könnte ja die denn hier sein wahrscheinlich? Ja, sieht, sieht so aus. Ja. Genau. Und äh, man sieht, man hat hier eine Webseite drumherum und hier ist halt äh, das, äh, ja, die U Map äh, integriert wahrscheinlich auch mit so einem iframe Frame, und äh, hat dann halt eine sehr interaktive Karte mit wirklich vielen Funktionalitäten. Ähm, und die Einstiegshürde ist halt ist, ist sehr sehr gering. Das, das ist der äh, große Vorteil. Und was wir uns überlegt haben, äh, wenn, also wenn die Entscheidung fällt, es äh, kommt darauf an, was jetzt bei der Session hier auch rauskommt. Ähm, ähm, wir könnten ähm, in Deutschland eine Instanz aufbauen. Ähm, es gibt die Möglichkeit über den FOSCIS, ähm, die ja die Hardware zu finanzieren bzw. die Servermiete zu finanzieren, das ist noch nicht gesichert. Da gibt es aber ein ein, äh, äh, na, ein Förderprogramm, da kann man einen Förderantrag schreiben, und dann kann der Verein und die Mitglieder diskutieren, ob das äh, förderwürdig ist oder nicht. Falls das gefördert wird, äh, hätte man so eine Maschine zur Verfügung und Markus und ich äh, würden uns äh, auch im Vorfeld noch damit beschäftigen, wie aufwendig das ist, einmal das Setup zu machen und dann natürlich auch die, die Wartung bzw. den Betrieb, weil irgendwelche Sicherheitsupdates müssen mal bestimmt eingespielt werden. Die UMAP wird ja auch weiterentwickelt und da gibt es halt immer wieder was zu tun, aber wir würden gerne im Vorfeld wissen, was da für einen Zeitaufwand dann für den Betrieb <lacht> Ähm, ja, anfällt. Ähm, ja, um das zu testen, würden wir vorher eine, das in der VM mal, also in einer lokalen äh, in einem lokalen Setup mal probieren und die erste, nächste oder die nächste mögliche, äh, die nächste Möglichkeit dazu wäre äh, jetzt im April, da wird in Berlin zum Beispiel noch ein Hack Weekend, ein OpenStreetMap Hack Weekend veranstaltet und das wäre da mal so ein gutes Thema, um äh, das mal auszuprobieren und am Ende sagen zu können, ja, der Aufwand äh, hält sich in Grenzen oder äh, gibt es halt große Probleme, das wissen wir jetzt noch nicht, was dabei rauskommt. Aber das wäre auch sehr zeitnah jetzt möglich, also in, okay. innerhalb der nächsten Wochen und Monate. Ähm, wobei ich auch dazu sagen muss, es ist jetzt kein Zeitdruck da. Ne? Also ähm, Wenn wir so eine deutsche Instanz nicht aufbauen, ähm, wir verlieren jetzt auch nichts, ähm, wenn wir die aufbauen, haben wir halt Arbeit. <lacht> genau. Was können wir noch sagen? Genau, also die Leute, die schon mal was mit UMAP gemacht haben oder was davon gehört haben, gibt es, hier gibt es ja auch Leute, die das einsetzen. Vielleicht könnt ihr auch kurz sagen, was eure Erfahrungen sind. Wäre eine deutsche Instanz von Vorteil oder ähm, spricht irgendwas dagegen? Gibt es da Stimmen? Hier vorne, Jens? Äh, äh Sven? Also ich sehe so ein bisschen den Vorteil vielleicht, wenn man gleichzeitig noch, also so viel ich weiß, binden die Details aber immer direkt ein, mhm. dass man vielleicht noch in, in, in, auf derselben Maschine dann einen Proxy laufen lässt, der die... Weil das sind ja immer eigentlich dieselben Kacheln, die da irgendwie von so einer View. Ich glaube, UMAP selber macht das, glaube ich, erstmal nett, aber das wäre von der Konfiguration her ja nicht schwierig. Das ja, wäre möglich, aber äh, man kann ja diverse Kartenstile dann auch einbinden, also von mhm. unterschiedlichen Karten. Muss man natürlich dann gucken, was für Server man da einbindet. Aber mein, äh, meine Idee war auch, dass man mehr Kartenstile einbindet, als zum Beispiel auf OpenStreetMap.org äh, zur Verfügung stehen. Weil Es gibt so viele äh, OSM-Karten schon und dort könnte man die dann auch äh, ja, als Showcase äh, mit zur Verfügung stellen, dass die Leute sich das auswählen können. Und für alle Kartenstile aber ein Proxy-Vorhalten, das wäre schon ein bisschen zu viel. Ja. Aber, aber vielleicht für, für den deutschen äh, ja. Kartenstil kann ich mir das könnte ich mir das vorstellen. Also ich habe wie gesagt halt, ich habe die auch nicht gekannt und ich habe die dann auf die Hattetour kennengelernt, diese Karte, weil ich ja. wow, was ist denn das? Da kommen alle Leute über diese Karte da bei mir rein. ist auch ein interessanter Name, ja. Und äh, die haben halt was gesucht, was eine Lokalisierung hatte, weil die wollten halt da, wie man da sieht, die die lateinischen Namen auch noch drin haben. Mhm. Weitere Meinung? Ja, vielleicht von mir noch. Also ich finde, es ist halt auch eine Möglichkeit, mehr Leute für OpenStreetMap zu begeistern, eben weil die Einstiegshürde ganz gering ist. oder Also ich bin sicher, jeder kann da schnell eine Karte anlegen. Und was ich finde, das für eine Instanz unter DE spricht, ist einmal, dass der Fuskis ja auch gesagt hat, es steht viel Geld zur Verfügung. Und ich finde, man kann sicher die Last ruhig verteilen, also zwischen Frankreich und Deutschland. Also können wir ja einen Teil des Bedarfs hier decken, ja. Ja, zum einen gebe ich dir komplett recht ähm, mit der Aussage, dass ähm, die französische Version zumindest manchmal relativ langsam ist, ähm, auf der anderen Seite habe ich momentan, also ich habe schon 1, 2, 3 Karten über UMAP ähm, erstellt und ich habe jetzt momentan ein technisches Problem mit einer Karte und der Support zumindest bei der französischen Version ist schwierig. Ganz schwierig. Und das wäre vielleicht ein, ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, wenn es eben einen deutschen Ableger gäbe und vielleicht einen besseren Support oder überhaupt Support, dann ich, wäre ich auf jeden Fall dafür. Genau. Support jetzt für die... Äh für Umap selber, also dort, wenn es da um Features geht äh, oder wenn irgendwas nicht funktioniert. Wenn U irgendwas, ja. wenn irgendwas nicht funktioniert tatsächlich, mhm. weil ich schwimme da momentan einfach komplett und äh, weiß nicht, an wen ich mich da wenden kann mhm. überhaupt. Ich weiß, es gibt irgendwie den über Help OpenStreetMap. Äh, Org oder so, ich habe schon eine Person, die wohl dafür zuständig sein soll, habe ich schon angeschrieben, aber diese Person hat, gut, ist jetzt auch noch nicht so lange her, äh, anderthalb Wochen, aber ähm, die Person hat sich bisher noch nicht gemeldet, also von ja. daher mal gucken. Ja. Ich habe auch äh, eine Mailingliste gefunden, da habe ich vorhin mal reingeklickt, da habe ich viel Französisch bloß gesehen. We weiß ich jetzt gar nicht, ob die international ist. Äh, kann man drüber nachdenken? Da müsste man natürlich auch darüber nachdenken, ähm, was man da an Supportkanälen anbietet oder jetzt neu erzeugt. Ähm, wir haben jetzt mhm. auch nicht so die Zeit, wöchentlich da denn äh, viel Support zu leisten, aber wenn das, äh, weiß ich, übers Forum oder über, über eine Mailingliste geht, ähm, können sich auch andere User denn äh, gegenseitig helfen. Ähm, ja, warum nicht? Ähm, wenn das ein Punkt ist, um das auch mhm. äh, weiter zu verbreiten, ja. Äh, das wäre auf jeden Fall lohnenswert. Alleine eins, zwei, fünf Ansprechpersonen wären vielleicht einfach mal nicht schlecht, weil momentan, wie gesagt, äh, kenne ich niemanden, den ich momentan ansprechen könnte. Ja, bei, äh, bei GitHub gibt es einen Issue-Tracker, zu UMAP, aber teilweise sind da die Issues auch schon Jahre alt und die sind immer noch offen. Sind sind auch aktuelle äh, Issues dabei, wo auch reagiert wurde, ich ähm, habe jetzt nicht nachgeguckt, welche Alten das jetzt so sind. Ähm, genau. Tja, ähm, schauen wir mal, <lacht> ähm, äh, was ich gerade auf meinem Zettel sehe. Und zwar, das sind ja jetzt so öffentliche Karten. Ähm, um die UMAP äh, zu nutzen, kann man sich aber auch äh, dort anmelden. Ähm, dazu genügt der OSM-Account oder man kann auch sein so Social Login äh, verwenden von über Twitter oder GitHub und dann hat man auch die Möglichkeit private Karten zu machen. Wenn man jetzt weiß nicht eine Firmenveranstaltung oder ähm, hast du noch ein Beispiel, ein gutes ähm, ähm, Familienfeier von mir? Fa genau, also mhm. ähm, was halt vielleicht nicht äh, äh, wirklich äh, öffentlich sein soll, kann man auch äh, eine private Karte machen. Dann bekommt man da einen, einen Link, über den dann diese private Seite äh, erreichbar ist. Und äh, das wäre auch noch ein zusätzlicher äh, Anwendungsfall, äh, dass jeder die Möglichkeit hat, dort eine private Karte für individuelle Zwecke äh, sich schnell und einfach zu erzeugen. Also Urlaubsplanung wäre zum Beispiel auch denkbar oder so ein Fotoalbum mit, äh, mit der Verortung, das geht auch. Ja. Ich wollte nur noch um ein, zwei schöne Beispiele aus friedlichen Gebieten ah. aus so. wenn man auf der die, die französische url dort äh, dass die hauptseite auch und hier sind äh, ist ein showcase da können wir uns jetzt mal, mal was aussuchen äh, Das sind so die Effekte okay. ne, mit dem französischen Server. Ähm, die Punktkarte hatten wir. Äh, ich wähle jetzt mal die erste aus hier. Oder auch nicht. Geklickt habe ich schon. sehen wir hier. Hier ist auch eine Route, die sich jemand zusammengestellt hat mit, mit äh, Stationspunkten, so wie es aussieht. Könnte was für Fahrradfahrer sein? Weiß ich nicht genau. Ach ja, okay. Buslinien? Ja, äh, warum nicht? Ne? Ähm. Gucken wir mal weiter. Du kannst mal nach Honig suchen, dann kommt vielleicht eine Honigkarte. Also auf der Remap-Seite. So. Äh. Wo ist das Suchfenster? Kannst du was zu sagen, was wir hier sehen? Genau, das ist eine Karte, die habe ich mal angefangen. Da wollte ich zeigen, will ich, also Freunde von mir bringen mir immer auch Honig aus ihrem Urlaub mit. Und dann fotografiere ich den Honig und ähm, schreibe hin, welche Sorte er ist. Damit will ich einfach zeigen, oder wollte ich zeigen, wie, wie bunt der Honig ist. Und diese Karte konnte ich ganz einfach eben mit Mühe machen. Und hier sieht man Tenerifa. Ja. und da muss man nichts programmieren können, nichts. Das sind jetzt so Einsatzzwecke, ähm, dafür mietet man sich jetzt auch nicht extra einen Server, ähm, äh, um sowas zu machen und mit UMAP ist das halt wirklich einfach möglich. Durch, eigentlich hm. so, ne? ja. Könnt ihr eine Größenordnung entgeben, was uns Server kosten würde? Das, äh, das ist eine gute Frage, das würden wir jetzt gerne selber noch rausfinden, äh, also überhaupt mal mit auch mit der Software rumspielen, mal äh, Hände dreckig machen, äh, was, was da für Hardware möglich ist. Ich würde mich wahrscheinlich auch äh, orientieren an der Hardwareausstattung der Franzosen und äh, der Schweizer Instanz. Aber jetzt kann ich gerade noch nichts Konkretes dazu sagen. Ist mir gerade eingefallen, weiß ich nicht, ob, ob das vielleicht Blödsinn ist, aber äh, Hartmut hat ja auch überlegt, ob es da Synergien vielleicht gibt, weil er benutzt das ja auch oder kann es importieren. Mhm. Vielleicht könntet ihr zusammen einen Server mieten. Vielleicht, Ich weiß nicht, ob es von der Rechenpower her vielleicht dann doch ein bisschen knapp wird. Aber So, dass der, der Kartendruck auch darüber erfolgen kann? Genau. Also vielleicht, weiß ich nicht, das müsst ihr, müsst ihr ja, überlegen. Kann also. man auf jeden Fall diskutieren, ja. Wir stehen ja in Kontakt auch, ähm, warum nicht? Aber äh, zur Dimension des Servers kann ich im Moment noch überhaupt keinen Anhaltspunkt sagen. Da ja, die, die, die, die Frage war halt, ist das Peanuts, was man eh über die Vosges finanzieren kann, oder ist ein substanzielles Thema, wo man einiges in Geld dahinter setzen muss? Das wäre halt so. Äh, also ich vermute, es wird so... Äh, es gibt, gab ja bereits einige Förderanträge für, für Server und es wird auch in der Region irgendwo liegen. Ähm, genau. Ja, ähm, das war unsere Idee, Eig eigentlich war die Idee, dass wir uns zu zweit hinsetzen und äh, uns die Software mal angucken, aber jetzt hatten sich so viele Leute gemeldet mhm. und dann äh, wollten wir mal schauen, was da für Interessen sind. Ähm, und na, einigen konnten wir ja auch äh, das Projekt jetzt ein bisschen vorstellen. Gucken wir mal, was wir, was wir draus machen. Und ähm, im April haben wir in Berlin ein einen, einen Hack-Weekend. Da, da ist das so ein willkommenes Thema, wo man sich damit mal, mal auseinandersetzen kann. Sind noch weitere Fragen? Darf ich wir haben ja gerade noch ein bisschen Zeit übrig, denke ich. Ja, äh, Zeit ich, ist massiv übrig, genau. Dann würde ich einmal zeigen, wie man UMAP-Daten in Maposmetik reinbekommt zum Drucken. Ja, gerne. Wenn es dann hoffentlich funktioniert. <lacht> ich, nicht? Äh, ich das halten. Du hast eine Leerstelle zwischen den Namen. Ach so. Ja. Ist das okay mit Leerstelle? Ja. ja. So, ich habe mal ein ganz kleines Beispiel gemacht. Ja. Und wenn wir das jetzt hier nicht einfach über die einfremde hier scheren, sondern hier sagen, Download Data, Full Map Data. Hier direkt wieder Downloads. Downloads wahrscheinlich, ne? download. Ah, ein Fehler noch. <lacht> Wo ist die? Ich muss noch den, den darzustellenden Bereich hier einmal festlegen, nochmal speichern. für Effekt. Also im Prinzip sollte es jetzt so sein, dass man die Karte, die ich hier erstellt habe, hier als Vorschau sieht. Ah doch, da, Ach, war, nur da, da war der Fokus nicht geklappt. So. Die restliche Stilauswahl nehmen wir jetzt auf einmal die Defaults. Hier wird gleich der Titel der Karte, die man vergeben hat, auch als Titel äh, übernommen. Da ich keinen Namen vergeben habe, heißt es jetzt einfach Untitled Map, weil das der UMAP-Default ist. Okay, jetzt, sobald ich mein Ohr gefunden habe. Okay, jetzt sehen wir hier auch, in der, in, der PD, in der Karte, die generiert worden ist, ist auch der Marker, den ich eben gesetzt habe, aus dem UMAP mit dem richtigen Symbol übernommen worden. Auch das Polygon mit dem roten Rand, das ich angelegt habe, die eine Linie. Das passt von den Linienbreiten und den Eikengrößen noch nicht ganz zu dem Original übereinander. Aber wenn man zum Beispiel schnell eine Anfahrtkarte oder solche Sachen machen will, dann wäre das in der Kombination mit den beiden Tools schon durchaus so jetzt möglich. Oder ja, das wäre eine gute ja. Verbindung, dass man dann auch die, das Kartenprojekt aufs Papier wiederbringen kann. Genau. Ne? <lacht> Inklusive der Elemente, die man äh, auf der Karte erzeugt hat. Ja, ja es ja. gehen natürlich nicht die dynamischen Effekte. Mhm. Und was zumindest jetzt auch noch nicht funktioniert, man kann in UMAP auch noch ähm, externe Datenquellen angeben. Mhm. Also Dinge zum Beispiel aus dem CSV importieren. Das geht jetzt bis jetzt noch nicht. Ich kann nur die Sachen darstellen, die wirklich direkt in der User-Oberfläche mhm. von UMAP selber mhm. gemalt werden. Aber so die, die Basics an Beschriftungen und an Flächen und Linien, Icons, also auch externe Icons, wenn man nicht eins der Standard-Icons nimmt, das funktioniert schon alles. Und die Elemente sind in der Map-Datei drin, die äh, man runterladen kann? Was man da runtergeladen bekommt, ist ja. ein ne, ne JSON, das für jeden Layer ein valides GeoJSON-Objekt okay. drin hat. Ich bearbeite das noch ein bisschen nach, weil da. Die Default-Attribute nur einmal als Default für die ganze Feature-Collection abgelegt sind. Mhm. Also, ich parse das JSON, das da reinkommt, nehme dann die Default-Attribute für Farbe und so weiter und klebe sie nochmal an jedes einzelne Geometrie-Objekt dran. Okay. Und dann benutze ich einfach standard map, äh, ja, standard -Map geo GeoJSON, da Data Source und entsprechendes mhm. Style-File. Okay. die <lacht> zu erzeugen. Ja, prima. Äh, irgendwann, ganz bald, wird es auch ein direktes API geben, dass man nicht mehr sich da komplett durchklicken muss. Und ich könnte sagen, würde sich ja anbieten, wenn man, wenn die Instanz praktisch auf die UMAP-Instanz zugreifen kann. Ja, äh, da ich dachte eher andersrum, dass man in einem UMAP noch einen Button mehr hat. Oder so rum. Einen Print-Button oder PDF-Erzeugungsbutton. Ja. Äh, Wo man nur noch ja. die Größe auswählt, weil den Hintergrundstil hat man ja schon in UMAP festgelegt. Genau. Ja, das wäre. wir uns ja Also Erweiterungsmöglichkeiten <lacht> haben wir jetzt auch schon gefunden. Ähm, <lacht> wenn wir uns dazu entscheiden, den, den Server aufzusetzen, ähm, hätten wir auch ganz gut zu tun. Denn, ja. Ähm, ja äh, wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, äh, können wir die Session auch beenden. Äh, vielleicht können noch, können wir noch Sonnenstrahlen abbekommen. Vielen Dank.